Hey, wir sind Vanja, Micha und ich bin Lea. Wir sind gerade an der Ausbildung, dran, als Gärtner, Fachrichtung Baumschule, Da bei der Pflanzenschau in Praktikum. Komm mit, wir zeigen dir jetzt ein bisschen unseren Arbeitsalltag. Hier in der Pflanzenschau wird mega gut auf unser Lehrling geachtet. Es wird uns alles ganz genau erklärt. Und die ganzen Abläufe werden gezeigt, bis man rauskommt. Das ist mega gut. Bei uns im Betrieb haben wir drei Abteilungen. Da wäre zuerst der Schaugarten, wo unsere Kunden sich die Inspirationen holen können für ihre Garten daheim. Dann wäre noch der Container, wo wir unsere Pflanzen in Töpfen kultivieren. Zu guter Letzt haben wir noch das Freeland, wo wir unsere Pflanzen im Boden kultivieren. Wir sind hier ein mega cooles Team in der Pflanzenschau und wir haben es immer lustig beim Arbeiten. Wir haben auch super Ausbildner und einen sehr lieben Chef. Einmal in der Woche haben wir eine Lehrlingsstunde. Dort haben wir die Möglichkeit, uns einzubringen oder ein Thema oder einen Arbeitsablauf nochmal ganz genau anzuschauen. Wir haben besonders viele große Solterkölz, aber von Kleinsträuchern über japanische Ahorn bis zu Formkölz haben wir da wirklich sehr, sehr vieles. Was man zu Lehrer als Baumschulist mitbringen muss, ist, man muss wetterfest sein, es muss Freude in der Natur haben und natürlich sehr teamfähig sein. Ich würde mich am liebsten gerade noch einmal bewerben. Unsere Ausbildner sind wirklich sehr kompetent, wie sie uns alles zeigen und erklären können. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich jetzt in der Pflanzenschau AG zum Prächtigen. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.